Hallo Angelfreunde, ich bin diese Woche mit David und seiner Freundin Jenny. Sie sind im Urlaub in Norddeutschland und wir werden zusammen Kajak fahren. Woohoo! Turn it up! Dadurch mag es, den Schwanz des Köders zu beißen. Also habe ich einen zweiten Haken am Schwanz hinzugefügt, um ihn besser zu fangen. Oh, so mehr Porelle oder? Wollt oh, so du ah. oh, Ja. Ich habe noch ein Himmel. Ich dachte, es wäre Okay, I'm trying to Ich ah, <laughs> Also jetzt sind wir tiefer auf einer Sandbank, die nach Blattfischen angeln. wir haben sehr viele Biff. Ja! Uh, endlich! <laughs> Perfect. Nach ein paar Stunden beschließen, wir zurückgehen bei Schleppen. Ich habe gerade einen kleinen Dorsch gefangen. Es war ein sehr guter Tag in diesem neuen Bereich. Bis bald für deinen zweiten Tag. Tschüss!